Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Puppe mit Zucker. Heute spielen wir Call of Duty World War 2. Das ich akzeptieren, habe ich natürlich gelesen. Ich mache es ein bisschen kleiner. <lacht> ein bisschen heller natürlich. Und wir gehen in die Kampagne. Als Soldat. Über 50 Nationen sind beteiligt und 25, 65 Millionen sterben. Es ist der tödlichste Konflikt der Menschheitsgeschichte. gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen.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 Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so... Was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Ich, ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. jetzt will ein Fotograf fürs mehr gesehen werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Ayello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael, Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Saß mein dreimal in zehn Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sasman. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Hm? Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Riello hatte Kraft für zwei Männer. Man sagt, man gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie Sex. War eh nur ein blöder Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja. Ich hole mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800. Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant. Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sassman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit vier Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen. ...brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt. Für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Piercens Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie? Hey! Ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie Heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit überall. Hey! Ziehen wir in den Krieg! Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir! Das sollte Sie! Daniels! Hast du Feuer? Lado. Den klar doch! Boden! War Mimi klar. Okay, und wir sind drin. Ich habe das Gefühl, er will seinem Bruder wahrscheinlich folgen. Aber halt nicht ins Lebendige. 200 Meter! 25 Sekunden! Helferplan! Alle zur Mauer! Komm. Hey, die Wälder zum Stacheldraht! Schnell! Bereit machen. Oh je! Yeah. Es geht los! Wir haben keine Deckung! Das scheint ein Spiel verdammt! Öffnen! mir kommt mir vor dass hätten wir das schon mal gespielt in den alten teilen sorry allerdings ohne dass es so gut aussah Oh ja. Aber wir haben unten links eine Gesundheitsanzeige sogar. Die fühlt sich auch nicht wieder auf. Scheiße. Okay, das ist neu. Das ist neu. Ich sehe keine Feinde, das ist das Problem. Okay. <lacht> ähm, ja. Vielleicht war das zu straightforward. Kann ich nicht rutschen? Er kann hechten, okay. Ich gehe mal dahin. Fuck, fuck, fuck, Ich warte kurz. Im Moment, Moment, Jawohl. Okay, klappt nicht. Ähm. Okay, okay. Wir kommen in neues Gebiet, das ist ganz cool. Renn, renn, renn, komm. Ich hab Auto aim an. Sorry. Das will ich nicht. Äh, nee. In den gegnerischen Bunker ein. Ach, cool. Rechts. Okay, heilt etwa 50 Das ist nicht extrem viel. Okay, Sassman ist hinter uns. Das bist du. Mein bester Bruder. Wir sehen uns sogar seine Leben. Ich nehme nochmal eins. <lacht> Sorry. Ja, ich habe... World War 2 ein bisschen rausgezögert momentan. Ich weiß nicht mal wieso, weil ich Assassin's Creed 2 spielen wollte und Pokémon Naslog und so. Und jetzt bin ich hier. Und ich find's ehrlich gesagt von Anfang an schon recht cool. Ach, das sind Truppenfähigkeiten. Eine Erinnerung. Oh nein, sie haben die Collectibles drin. Okay. Ach oh scheiße, ich bin gut verletzt. Okay, da komme ich nicht hoch. Wir müssen in der Mitte durch. Natürlich, ich glaube, wir sind im Jahr 2018. Grafisch ist es natürlich ein riesen Fortschritt. Droppen alle Medikets, mega gut. Fünf Stück, oh je. Er hat seine Oh, das war die Falsche. Ich schleiche mich mal hinten durch, vielleicht klappt es besser. Zuerst alles clearen hier, bevor ich mich umschaue. Medipacks muss ich mich momentan nicht kümmern. Achso, das hätte ich von hier hinten besser erledigen können. <lacht> Sorry. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich die Teamfähigkeit bekomme, aber... Egal. Oh. Nice. Habe ich jetzt den ersten Bunker bekommen? Deutscher in Bewegung. Lade nach. Erster gesichert. Ach so gut. Alle Feinde besiegen, ist Bunker sichern. Hab hier einen Verbandkasten. Die ADs feuern immer noch auf den Strand. Wir befreien die Truppen! Alles gut? Mit Heldentaten erhalten sie Truppfähigkeiten. Das war einer von uns, ne? Ups. Ah, hier ist jetzt noch auch. Von was auch eine normale Granate? Stürmen wir die mal, die sehen ja nicht, dass ich hier bin. Ich hoffe von hinten kommt keiner. Da ist noch einer. Dumm, das war dumm, lass mich weg. Okay, Waffe wächst nicht doch, keine so dumme Sache. Aber nur wenn die Muni ausgeht, macht er das, glaube ich. Ich habe ihn, der macht das automatisch, wenn ich... Ach so. Äh, wenn ich äh, Ding habe. Keine, nur jetzt gerade kein Schuss drin, aber nur wird das leer, wenn das Magazin komplett leer geht, dann ist okay. Ich brauche eine andere Waffe. Also ich will eine andere Waffe haben. Drilling M30, ich weiß nicht, was das ist. Eine Shotgun, nice. Wo? Oh. Egal, wir gehen weiter. Ach so. Aha, Sassman gibt mir mit genug äh, Heldenpunkten Medipacks und so. ist einfach nicht schön so zu kämpfen. Also es ist allgemein nicht schön zu kämpfen, aber einfach mal ein Flammenwerfer rein und ein bisschen Granate. Da muss man gar nichts machen nachher. Dasselbe ist, wir kommen an. Klar, wir wollen halt Krieg und so. Da werden wir zuerst mal totgeballert von draußen. Klar, natürlich verstehe ich, aber es ist trotzdem hart. Ist nicht schön. Ich zweimal getroffen, also nichts gemacht. Warte mal, ich hab doch eine andere Waffe genommen. Wo oh, war die? Achso, hat. Nice. Wie kommt die hier rein? Das war jetzt cool, ne? Okay, hier sieht man einfach gar nichts. Okay. Unser Glaube ist Deutschland. Oh je. zeitliche Ziel ist verdammt cool. So, ich bin gerade mega konzentriert, wo ich hin muss. Aber ja, ähm. Wir haben den Zweiten Weltkrieg schon, glaube ich, zweimal das Thema gehabt in CODs. Dankeschön. Das war schon zweimal das Thema in COD, trotzdem wird es nochmal angefasst und. Offensichtlich anders. Ah, nur, nice, nochmal. Halt's Maul. Im MP40 mit. Äh, offensichtlich ganz anders angegangen nochmal, was ganz cool ist. Und ich hoffe einfach, es ist nicht ein plumpes Shooten, sondern halt wirklich Story dann. Wir halten bis zum letzten Mann. Oh, das ist so böse. Weil ich habe halt einfach das Gefühl, dass diese ganze Zeit halt over, ähm, overused ist, übererzählt ist in ganzen Filmen, Spielen und so. Und ich habe die Hoffnung, dass das nicht so ein Mainstream-Ding wird. Klar, es ist COD. Aber COD hat in vielen Spielen schon gezeigt, dass sie eine gute Story hinlegen können. In den letzten Teilen, abgesehen von Black Ops 4, dann nicht mehr so. Black Ops 4 war ganz cool. Ich habe noch kein gemessert, ich wollte es gerade probieren. <lacht> COD4 hat es dann. Also, Black Ops 4 hat es dann gut gemacht wieder. Das COD4 war ja Modern Warfare 1. Und bis auf zwei, drei Teile haben COD eigentlich recht viel gut erzählt, gut gemacht. Er also es gibt immer diese Ausnahmen, natürlich. Ist auch ganz okay. Ich sehe es zum Beispiel auch so jetzt beim neuen Assassin's Creed so, dass... Ähm, das Spiel ist gut, unglaublich gut. Aber es ist halt nicht mehr wirklich ein Assassin's Creed. Und ja, ich habe es nicht gespielt, ich habe nicht viel davon gesehen. Ah, vier. Ja. Weil ich ja selber irgendwann noch aufnehmen will. Aber storymäßig bin ich halt erst bei Assassin's Creed 2 jetzt. Weswegen... dass wir noch ein bisschen gehen, wie könnte hier. Aber COD ist gar Ach, scheiße. Ah, hier unterziehen, Dreieck. Oh, fuck. Die Quicktimes sind echt mühsam hier, aber cool. Nein, Wichser. Du verdammter Bastard. Alter. 12 Uhr. Komm her, Kumpel! Ich kann nicht laufen! Scheiße! Schaff' mich weg von hier! Wir okay. bringen' dich hier raus, haltet uns! Ich hör' nicht, wohin ich nicht gehe. Wir müssen zum verwundeten Nest! Ja, wir kommen also in Shooter-Message. Ah, ich muss nicht mal selber laufen. Ah, doch, jetzt. Schlepp ich den noch mit? Ich hoffe mal. Doch, doch. Diese alten Arcade-Shooter, das ist ganz cool. wirklich gerade diese Vibes davon. Humor <lacht> haben sie auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob das unsere ist. Die da unten glaube ich nicht. Nee, nee, dann war das einer von uns, ja. Ich kann nicht zielen übrigens. Ich würde sehr gerne da unten rechts schießen, aber das war scripted. Achso, ich muss weiter, ups. Halt's mal Maul, du schaffst das. Das war eine stabile Reaktion für das er halb tot ist. Ich pack mir gerade mal ein Medipack rein. Wirklich was von diesen arcade schultern von früher. Voll cool. <lacht> also, ich könnte das jetzt nicht ewig spielen. Das ganze COD darf jetzt nicht so weitergehen, aber. Halten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich Wirklich? Klar tun sie das Ich, äh, kann ich äh, Kann ich dein Mädchen nochmal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut Ich, äh, ich sehe eh nichts Ich, äh, ich leg mich einfach schlafen Nein, nein, nein, nein, nein, nein Du musst wach bleiben Hey Daniels Ich bin hier Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf! Es feuert auf den Strand! Gehen wir! Wir kommen wieder zurück! Kontrollieren Sie die Munition und Granaten! Alright. Bewegung. Okay, das ist jetzt eigentlich ein ganz cooles Feature, das mit den Supporten. Das heißt, wenn ich genug Kills habe und so, kriege ich dann Support. Hier muss ich gerade gehen. Dabei bin ich gar nicht müde. Also ich weiß nicht. Keine Sorry. Uh, okay. Ich hätte aber lieber Medipacks. <lacht> ich wechsle die ganze Zeit die Waffen der Gegner ein. Das ist zu tief, zu tief. Oh nein. Demontieren, das ist voll cool. Alter, sind das viele. Also das ist aber cool, dass ich das wieder montieren kann. Okay, das Nachladen ist mühsam. Ah, jetzt hat es keinen Driftback. Also keine äh, Knockback, Entschuldigung. Ja, dazu werde ich weg. Ich wollte schon noch Munition fahren. muss hier zwischen Gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengefleckt. Ach, ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Kopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauern, Junge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Ich, äh... Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher. Er war heute nicht mit uns am Strand. Das war ja klar. Äh, aber ja, Heldentaten, ich habe auszusehen, einen Soldaten abgesch abgeschossen. Deswegen zählt das wahrscheinlich nicht mit. <lacht> das war der Doomsday. Jetzt kommt Operation Cobra. Ah, wir haben hier haben wir einen Übersichtsplan, aber ich kann nur die day ist jetzt sieben Wochen her. Wir brechen aus der Normandie aus und drängen ins Landesinnere vor, sieben um Abilie zu sichern. So kontrollieren wir die Straßen und flügen quer durch Frankreich nach Paris. Die Befreiung steht bevor. Okay, ich kann für jede Mission eine eigene Schwierigkeit wählen, aber ich werde natürlich alles als Soldat probieren. Wenn es nicht geht, werde ich so wissen. Ich. Wir schlagen uns ganz gut. Nicht gut genug für Pearson, aber was soll's. Wer weiß, Schatz. Vielleicht kehre ich Weihnachten schon heim zu dir mit ein paar Medaillen auf der Brust. Aber zuerst erobern wir Marini. Schmeling gegen La Motta. Schmeling würde La K.O. schlagen. Niemals. Und Schmeling ist ein Nazi. Ich würde ihn einfach abknallen. Ja, die benutzen ihn doch bloß. Er hatte keine Wahl. Wir alle haben die Wahl. Also Nietzsche sagte, es gibt Wahl. Genug und davon. Und okay. Uh, was ist mit Louis gegen Sugar Ray Robinson? Meinst du Louis 1938? Robinson gewinnt ganz klar. Hey! wer wieder hier ist. Ich dachte, du hast noch eine Woche. Ah, ich habe gehört, ein paar echt harte Typen stehen kurz vor Marini. Wenn der Plan aufgeht, sind wir bis Weihnachten zu Hause. Steh nicht so rum, zeig her. Na gut. Nicht übel, was? Oh. Ah, gibt schlimmeres. Schön, dass Sie wieder da sind, Private. Ich freue mich auch, Sir. Okay, Männer. Die Gelegenheit ist günstig. Wir starten einen Ausbruch aus der Normandie. Das wird nicht leicht. Die Hecken werden stark verteidigt und es gibt Meldungen von deutschen Panzern in der Nähe. Aber wenn wir Marini einnehmen und sichern, kommen wir hier raus. Und wenn Sassman selbst ein Messer im Bauch nicht aufhält, hält uns auch kein Deutscher auf. Das Glück ist mit den Siegern, Sir. Für Turner ist unser Schutz von höchster Wichtigkeit. Abmarsch! Warum kommt einem der Krieg immer in die Quere? Wir kommen schon ins Jahr 1944 im September. Und wir haben beide Supporter jetzt rechts. Hey. So eine Wunde ist erst in acht Wochen verheilt. Bin bereit, Sergeant. Sie haben mein Wort. Oh, ihr Wort, ja? Das ist ein feuchten Dreck wert. Das geht Ihnen gut, ha. Huh? Hab mich noch nie besser gefühlt, Sir. In Ordnung, Private. Kratzen Sie nur bitte nicht ab. Panzer unterwegs! Gut festhalten! eine harte Fahrt! Ist ja ganz was Neues. Ich denke, Pearson mag dich. Ach, wie ein Tiger den Hirsch mag. Na los, na los! Unterm Strich hältst du tapfer durch. Und was ist mit dir? Ich konnte euch doch nicht den Spaß überlassen. Spaß ist unter Pearson nicht erlaubt. Weißt du, wieso er dich immer so triezt? Kassarin Pass hat meinen Freund verloren. Ja, mach ihm Artikel 15 und deine Degradierung so streng sein seine Männer haben bezahlt die Mission war ein Reinfall, ein Massaker die Nazis waren gnadenlos wir haben nur überlebt, weil sie keine Zeit hatten, den Westausgang zu versiegeln ich habe wegen dem alten Mistkerl fast alles verloren Turner ist noch nicht drüber weg er war es auch, der ihn angeschwärzt hat aber Pearson denkt, wenn ihr ein Musterplatoon werdet wird das gestrichen wir sind also eine Streichkolonne. <lacht> ja, langsam kapierst du es deshalb wird er niemals aufgeben er tötet, um es zu entfernen. Hey, wisst ihr, was ich will? Bescheid futtern. Du hast gerade gefuttert. Scheiße, auf Toast zählt nicht. Hey, wie wär's mit Barbecue, hm? Ha? Wir hatten keine Chance. Was wär's da mit dem offenen Sarg? Das ist jemandes Sohn. Äh, nur ein Deutscher. Dan jetzt hat recht. Die sind nicht alle böse. Von da kommen auch Kepler, Mozart, hey, Marlene Dietrich. Klingt gleich interessant. Nicht zu vergessen ihre Erfindungen: die Druckerpresse, Elektronenmikroskop. Frankfurter. Ihr macht mich fertig. Hört ihr das? Es kommt hierher. Fragt Kann er nicht immer friedlich sein. Natürlich, feinde sind nie alle böse. Okay, ich habe meine. Das wird der Gesundheit, muss ich mich noch echt dran gewöhnen. Ich muss da drin bleiben. Waffe 28 Ein MG ist sehr gut Warum Medipack ganz dringend? Ja, toll. <lacht> ich habe zu wenig Leben. Er hat eine Granate! Naja, ja, die gibt's ja auch noch. Nein, fuck off. Das war doof. Ich spiele extra mit der Pistole gerade. Weil irgendwie klappt das mega gut. Oh oh. Fuck, wie ist das so weit vorne mit dem Medipack? Da weg, steht da sehe ich sicher noch einer. Ich hab den nicht gesehen. Okay, die Feinde werden neu geladen. Anders als die vorhin waren. Ausgranate war genial. Ich weiß Eigenlob und so, aber die war gut. Das war die falsche. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, weg. bekannt war. So, die Waffe 28 ist es. Ähm ich dachte, wir müssen auf die Felder. Achso. som zurück! Ja. Ich habe ihn. der. Okay, okay, okay. Und dann, diesmal habe ich mein Leben im in im Blick, keine Sorge. Sehr gut. Nachladen. Achso, jetzt müssen wir hier wieder... Okay, das ist eigentlich mehr Arealkämpfe jetzt. Na ja gut, war COD eigentlich immer. Schleichen-Areal, Schleichen-Areal. Weiß ich doch. Nice. hier runter. Ah, das sind verschiedene. Ich dachte... Okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ach so. Ich kann damit jemanden jemandem tot rennen. Okay. Ich habe mich immer gefragt, wieso beim Rennen jetzt immer R3 steht. Aber ja, jetzt habe ich es gecheckt. Voll getroffen. Ich fange an. Nice. Okay, so jetzt haben sie es gecheckt. Das ist ein Ring nicht ganz, aber naja. Ah, Abkühlen. Die mögen mich nicht. Das waren alle. Gut gemacht, Daniel. Sehr gut. Ich sehe gerade, ich bin bei der Stunde. Dann hören wir doch heute mal auf. Sorry. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch uns gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist auch ein Alles-Pop mit Zucker. Cheerio.